Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie den Fragetyp Kurzantwort mit regulärem Ausdruck im Moodle Test erstellen können. Wir befinden uns hier bereits im Test, wo wir den Testinhalt bearbeiten können und fügen hier eine neue Frage hinzu. Da haben wir die Kurzantwort vom Typ regulärer Ausdruck. Und Wenn wir hier auf die Bearbeitungsseite gehen, geben wir zunächst einen Titel für die Frage mit ein. Das wäre in der Regel immer für Sie, damit Sie Ihre Frage in der Fragensammlung, die hoffentlich dann immer weiter stetig wächst, auch gut wiederfinden können. Dann haben wir hier unseren Fragetext und da würde ich fragen nach den Farben der deutschen Flagge in beliebiger Reihenfolge. Wir haben dann hier weiter unten die erreichbare Punktzahl, die Sie anpassen können und nach Wunsch können Sie hier auch ein allgemeines Feedback hinzufügen kommen wir auch schon in den Bereich der Antworten, wo Sie angehen können, ob es einen sogenannten Hilfe-Button-Modus gibt, wo also ein Buchstabe, ein Wort oder Wort- oder Zeichensatz mit angezeigt werden kann, wenn auf Hilfe gedrückt wird, ob die Groß- und Kleinschreibung stimmen muss oder unwichtig ist oder ob auch Alternativen angezeigt werden können. Nun haben wir hier den Antwortenbereich und Sie sehen hier oben dass die Antwort 1 unbedingt richtig sein muss und dementsprechend auch die 100% bei der Bewertung erhält und nicht als regulärer Ausdruck analysiert wird. Dann haben wir also als erste richtige Antwort, was das Idealste wäre, schwarz, rot und gold. Optional können Sie hier auch noch ein Feedback eingeben. Und wir würden dann hier als zweite Antwort einen regulären Ausdruck mit angeben, das, dem würde ich dermaßen so mitgestalten. Das ist eine, ein Ausdruck, der gewährt, dass die Farben in beliebiger Reihenfolge wiedergegeben werden können oder dass dann auch das Komma bzw. Und optional ist. Da das gute Alternativen sind, würden diese auch 100% in der Bewertung erhalten und Sie können natürlich auch noch weitere Antwortmöglichkeiten hier eintragen. Ein kleiner Hinweis dazu, was diese eckigen Klammern, die Unterstriche und so weiter bedeutet, finden Sie in unserer schriftlichen Anleitung nochmal ausführlich dazu Hinweise. Ja, weiter unten gibt es noch die Möglichkeit Einstellungen für mehrere Versuche oder Kauf von Buchstaben oder Worten mit einzustellen, indem Sie dann also einen Abzug hier vergeben. Und dann entsprechend auch die Hinweise eingeben. Das ist aber optional. Weiterhin können die anderen zulässigen Antworten anzeigen oder verborgen werden. Das ist hier auch noch mit einstellbar. Haben Sie alles eingerichtet, speichern Sie Ihre Eingaben und wir schauen uns einmal die Frage hier mit an. Sie sieht also sehr ähnlich aus wie die Kurzantwort. Wie wir hier gesehen haben, kann die Analyse der Antwort ähm, automatisch erfolgen, indem sie auch gleich mehrere Varianten mit abdeckt. Ich könnte also rot, gold, schwarz jeweils mit Komma hier eingeben. Und wir würden sehen, dass das auch als korrekt gewertet wird und sehen beispielsweise hier auch noch die anderen Antwortalternativen. Das war die Kurzantwort vom Typ regulären Ausdruck. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.